Hallo miteinander, Natoly hier. Ich würde würd mal sehr gern äh, ein Update geben, was da so alles passiert in den letzten Wochen war. Äh, ihr habt ja alle mitgekriegt, dass wir auch äh, in der Türkei waren mit einer Gruppe mit ca. Äh, 120 Personen. Das sind äh, Leader aus äh, unterschiedlichen Ländern gewesen und äh, wir haben dort äh, mit, äh, dann im Prinzip unsere Idee dann komplett mitgeteilt und die erste Ausbildung genau durchgeführt worden. So und äh, dann war auch, wir sind ja auch 1. Dezember dort gewesen und äh, 1. Dezember, bis Ende 1. Dezember haben wir unsere äh, Countdown gehabt. Ja? Und das Ziel war, dass wir am 1. Dezember unsere Webinarplattform schon mal starten können und äh, das haben wir auch gemacht und jetzt würde ich mal sehr gerne updaten, äh, was äh, das Ganze in, in sich beinhaltet. So, äh, vom Webinar-Plattform hier, schauen Sie, hier haben wir dann äh, Daten und Zeiten, also welche Themen wann kommen. Jetzt seht ihr, dass wir beispielsweise in der Community schon mal zwei Webinare am Tag führen, außer Samstag. Uh, ab dem Mittwoch uh, uh, wird schon uh, aufbereitet, dass uh, uh, schon mal in Deutsch auch starten. Uh, Im Hintergrund bereiten sich auch spanische uh, uh, Community-Mitglieder, uh, genauso wie aus Japan und uh, ein paar andere Länder. Also das heißt, es wird hier uh, richtig uh, lebendig sein. So, uh, man kann uh, nach vorne und zurück schauen, das habt ihr schon mal bestimmt mitgekriegt. Hier muss man auch folgendes vorstellen, wir haben äh, vier äh, äh für äh, Beitrittsmöglichkeiten. Beispiel, äh, ich kann mich einfach anmelden und äh, nicht der Community Mitglied werden. Also ich habe dann Möglichkeit bestimmte Webinare auch mal anzuschauen, weil die, die sind ja komplett free, so dass wir äh, auch mit, mit äh, Menschen, die äh, nicht in der Community sind, auch äh, bestimmtes Wissen teilen. Von anderer Seite, es gibt erste Level, zweite Level, dritte und vierte Level, die äh, auch äh, äh, mit unterschiedlichen Informationen befüllt sind, äh, genauso wie äh, ein Beispiel, äh, wenn jemand dann hier klickt und dieses dann von zweiter Level, äh, dann wird gebeten, bitte einloggen, einloggen, hier äh, anmelden, sage ich mal. Wenn er sich angemeldet hat und dann äh, Level 2 schon mal hat, dann äh, kann er dann anschauen. Ja? Das ist jetzt aktuell, er läuft immer noch äh, ohne Reflinks. Aber das System ist halt so aufgebaut, dass die nur mit Reflinks laufen sollte. Es gibt noch bestimmte Prozesse, die wir noch absichern und gucken, so dass das wirklich sauber läuft. Und in dem Moment, wo wir dann komplett vorbereitet sind, dann werden wir dann Rev links freischalten. So, das heißt, wenn jemand ein Webinar besuchen will, Beispiel so wie hier. Heute war ein Webinar, man, man geht mal hier rein. Hier haben wir dann Chat, Menschen äh, unterhalten sich miteinander und hier äh, läuft dann halt äh, Webinar. Genau, heute war es auf Russisch, ich habe dann einfach unser Konzept gezeigt, äh, wie wir das sehen, äh, vom kompletten Produkt und alles was dazu gehört. Äh, das Ganze wird auch äh, sehr bald auch in äh, Deutsch stattfinden. Hier zum Beispiel haben wir äh, Katalog, äh, Webinare, die schon gelaufen sind. Beispiel hier war auch wiederum in Russisch. Äh, hier war Beispiel Thematik Digital Marketing, äh, äh History, äh, an, wie, wie das Ganze angefangen hat, äh, wel welches äh, äh, wie sagt man das in, in um Uh, spezifisch, also es gibt so bestimmte Dinge, uh, was man auch wissen muss über Digital Marketing. Uh, dann uh, es gibt, uh, uh, wie man im Business nutzen kann und so weiter. Also es gibt halt um, diese Thematik hier, ist auch kurz beschrieben uh, und hier kann man dann anschauen. Also dieses Content ist schon uh, geschützt uh, und uh, schon mal ein bisschen abgekürzt, so dass man auch als Produkt verpackt. Das heißt, wir können jetzt schon mal Webinare führen, wir können jetzt schon mal Webinare äh, nachher zeigen. Als nächster Schritt plane ich hier Beispiel, äh, gibt es Menschen, jetzt Beispiel elf Personen, die dieses Video gerade schauen, dass die hier einen Chat haben und sich miteinander über diese Thematik gerade äh, diskutieren oder unterhalten können. Und hier unten äh, planen wir, dass hier auch Notizbuch kommt. Äh, Uh, damit man auch Notizen machen kann, was gefallen hat uh, oder Beispiel, wenn man nicht zu Ende angeschaut hat, damit man weiß, wo er uh, Stopp gemacht hat und so weiter. Also es gibt halt noch ein paar uh, Dinge, die einfach uh, bequem sein uh, werden. Genau, so uh, später dann im Prinzip haben wir mehrere solche Webinare hier. Und dann ist ja so wie Katalog hier, das heißt, wir können nach Datum selektieren, wir können nach Speaker selektieren, wer so alles spricht, genau. Und wir können auch unterschiedliche Sprachen, also in welche Sprachen Beispiel mich genau interessiert, genauso wie nach Suchbegriff. Also ich kann dann einfach schreiben, Beispiel Bitcoin und alles, was Bitcoin angeht, wird dann hier gezeigt, so ähnlich wie nach Hashtags. So, das ist das, was unsere Plattform angeht. Nächster Schritt planen wir die äh, im Prinzip, was man jetzt sieht, äh, das sind aufgezeichnete Webinare. Als nächster Schritt wollen wir so machen, dass man auch äh, Kurse komplett ab, äh, uploaden kann. Also sprich, äh, äh, es gibt eine Thematik, Beispiel Bitcoin und Bitcoin in sich Beispiel äh, fünf Lessons ne? und äh, alle fünf kommen dann rein. Also das heißt, äh, dass das nächste Etappe und nächste Etappe, wie wir das Ganze noch äh, über unsere Shop dann verkaufen können, dann über den Marketplace. Ne? Äh, jetzt dauert halt also vom zeit hier kann ich jetzt nicht genau sagen auf jeden fall wir sind über drei monaten was äh, das angeht ne? äh, es wird jetzt im hintergrund ein äh, aktualisierter interface äh, für äh, backoffice äh, für äh, aufgebaut also das ich schätze mal mitte januar ende januar wird das fertig komplett sein und ausgetestet äh, dann wird es halt ein bisschen aktualisiert so das ist das was angeht vom äh, Besucheranzahl. Äh, unsere äh, Seite wird immer mehr und immer mehr populär. Ich weiß jetzt genau, dass in Lateinamerika, da sind ein paar äh, Lieder aus Mexiko hier gewesen, die haben komplett verstanden, was wir machen und die haben jetzt schon angefangen, Content auf Spanisch vorzubereiten, also bestimmte Leute vorzubereiten und also, es gibt hier dann äh, sehr stark, äh, dann, äh, sehr bald zum Arbeiten. Also da, in EU Raum sowieso hochinteressant, äh, bis Asiatisch Raum hier. Uh, und Japan halt natürlich auch sehr stark uh, jetzt in letzter Zeit. Also wir sind jetzt uh, wirklich in mehreren Ländern uh, sehr gut angenommen worden. Uh, also insgesamt unsere Homepage wurde über 107 Länder uh, jetzt besucht, aktuell auf der Seite jetzt, wie man sieht, uh, 71. Die russische Föderation ist jetzt gerade Vorreiter, also die machen gerade echt viel, weil die russischsprachige Community auch richtig groß gewachsen, also wie gesagt, allein speaker Speakeranzahl haben die über 25, die haben die Themen bis drei Monaten schon komplett verplant, es wird jetzt Schritt für Schritt dann hier angezeigt, wann und welche Themen. Uh, und ja, genau, also das, das, das, genau das gleiche Prinzip wird dann auch in Deutsch, Englisch und Spanisch und andere Sprachen dann funktionieren. Man sieht ja, man kann ja auch selber noch ein bisschen anschauen und uh, ja, also okay, das ist das, uh, was habe ich noch zu berichten. Ah, genau, uh, wir haben... Uh, wir, haben, uh, wir reiten jetzt auch vor uh, auf mehrere Sprachen, also uh, uh, viel professioneller Content. Uh, ich kann jetzt Beispiel schnell zeigen. Also man kann äh, so verstehen, Also das sind äh, ja unterschiedliche Blogger, äh, äh, unterschiedliche Lieder, äh, die äh, ja was zu berichten haben. Also die haben wir beobachtet, was wir gemacht haben. Wir haben erstes Ausbildungen gemacht und die geben dann halt Berichte aus. Äh, wir haben vieles gefilmt. Äh, Beispiel das, was ihr, äh, ihr gehört habt, äh, das war dann in Russisch. Äh, hier Beispiel gibt es bei uns auch äh, Türkisch. In der, in der, in der es gibt... Äh, Uh, es gibt uh, Deutsch, es gibt uh, Beispiel Englisch, es gibt uh, Mexikanisch. Ja, da wird schon einiges vorbereitet. Es gibt Deutsch natürlich auch. Uh, es gibt halt uh, ja, sehr viel Content. Man muss sich so vorstellen, wir haben zwei Kameras gehabt, uh, wir haben uh, Regisseurin uh, mit, uh, gehabt. Ähm, ja, wir haben schon einiges äh, dort schon mal mitgemacht. Das sind beispielsweise Beispiel andere äh, Trainer und Coach, die äh, ja unser Konzept kennengelernt haben und äh, wirklich glücklich sind, dass sie da sind. Äh, da sind auch auf kasachische Sprache. Äh, wird Bericht zu berichten, es gibt auch aus, äh, das, das was wir jetzt ist nur ein wirklich kleiner, kleiner Teil, was im Hintergrund äh, aufbereitet wird. Äh, lasst euch einfach mal überraschen, äh, wir werden halt natürlich das erste Content äh, zuerst in Russisch stellen, dann äh, wird halt übersetzt äh, in, in Deutsch und andere Sprachen, es ist halt alles mit Zeit verbunden. Also ich, ich muss sagen, wir sind sehr schnell, weil äh, selbst die Teilnehmer von der Community viele Aufgaben selber noch erledigen, es gibt immer mehr und mehr Menschen, die helfen, die schauen einfach und sagen, okay, hier fällt was und dann äh, machen gerade das fertig und äh, das ist halt wirklich super, äh, was wir hier sehen. Nun ist es immer noch mit der Zeit zu tun. Äh, wichtig ist, dass wir jetzt schon mal Schritt für Schritt äh, unsere Ziel äh, näher und näher äh, kommen. So, als nächstes... Äh, ist auch zum Wissen. Wir haben in Russischsprache Raum die alle Chats, äh, was wir gegründet haben, haben wir mit der Ziel gegründet, dass wir dann äh, Feedback bekommen, was wir ändern, was wir verbessern und alles was dazu gehört. Ähm, diese Funktion ist jetzt im Prinzip, äh, die hat sich äh, in sich erledigt, also das brauchen wir nicht mehr und wir haben dann Chats äh, äh, komplett gelöscht und wir haben jetzt Channels, also Channel ist viel, viel bequemer, also sprich ihr bekommt nur dieses Infos, was wichtig ist, weil äh, <lacht> wenn viele Menschen in einem Chat sind, das Problem ist immer, äh, jemand schreibt ja guten Morgen, andere auch guten Morgen und dann kommt, keine Ahnung, 400 Nachrichten in einer halben Stunde. Und vor einer vor eine Stunde wurde halt was Wichtiges mitgeteilt und keiner wird jetzt alles nach oben scrollen, als Beispiel. Ne? Dann kommt auch ab und zu mal Menschen, die nicht ehrlich meinen und mit Spam oder sowas. Das ist halt alles, was Zeit von Support nimmt, das wollen wir halt alle sparen. Das ist jetzt abgeschafft, im deutschsprachigen Raum haben wir noch, aber sobald wird auch alles äh, über Channels geregelt. Das heißt, wenn ihr dann Nachricht zieht im, im Chat, dass wir dann in Channel gehen, dann einfach mal rein und dort äh, äh, demnächst wird Informationen geben und Chats werden dann äh, gelöscht. So, das ist auch äh, zum Wissen. Äh, als nächstes, äh, im, am Dienstag äh, werden wir äh, schon mal äh, die erste Planung für deutschsprachige äh, äh, Raum sehen. Äh, und als nächstes würde ich mal sehr gern äh, einfach äh, vielleicht bildlich auch zeigen, was jetzt äh, im Endeffekt passiert. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Wir haben jetzt unsere Homepage, da wo Content landet, wo unsere Webinare sich stattfinden und alles was dazu gehört und das heißt, das Ganze hat ja in, in, oh, in, in russischsprachigen Raum hat das Ganze angefangen. Ne? Das heißt, diese Erfahrung, was die russische Community gesammelt hat, die teilt ja auch äh, mit äh, unserer äh, deutschsprachigen community also sprich äh, die schauen einfach was dort äh, passiert äh, welche äh, seminare welche themen welche webinare wie das ganze läuft na? und äh, die werden das ganze auch hier äh, äh, komplett darstellen auf dieser seite über deutsche community sind wir dann in englischsprachigen raum äh, gegangen und da entsteht auch jetzt äh, was äh, von anderer seite sind wir in den spanischen raum dann gegangen hier entsteht auch was das sind halt im Prinzip immer gleich. Zuerst kommt zum Beispiel im Land ein Person, der sagt, das ist was Interessantes, hat mir gefallen, dann hat er noch zwei, dann hat er noch ein paar und irgendwann mal gibt es einen Leader, der sagt, okay, aber für Spanisch Raum brauchen wir Beispiel Webinare, Präsentationen, wir müssen halt verstehen, wie der Marketingplan aufgebaut ist, also so, so praktisch dann geschlossene Webinare, ja, wir brauchen dann auch bestimmte Thematiken, was Kryptowährungen angeht, wie man kauft, was ist Bitcoin, was ist Blockchain, wie man, man sich schützt, was für Wallets gibt's und so weiter. Also und die organisieren das Ganze im spanischen äh, Raum. Dann kommt es halt natürlich äh, Portugiesisch, äh, Spanisch, Mexikanisch und so weiter und so weiter und so weiter. Und so wird diese Community, also zum Beispiel, wenn wir jetzt in 100 Länder besucht sind, dann wird Schritt für Schritt eins nach dem anderen halt aufgebaut. Ja, so dass man auch versteht dass das ein prozess wo äh, äh, sich halt jetzt aktuell stattfindet also im prinzip hier haben wir sehr gut hier hat schon angefangen also, also wirklich entsteht was ja hier fängt das an äh, und ab hier wird wird halt äh, schon groß weiter verbreitet weil in spanisch äh, Raum ist riesengroß äh, in japan ist auch jetzt schon mal äh, äh, bestimmte aktivitäten angefangen das sind auch äh, gute äh, menschen gewesen also man kann es auch hier sehen äh, ganz kurz äh, ich glaube hier in, in japanes äh, schauen sie ja. diese dame ist äh, also richtig erfahren äh, die ist eine absolute leaderin äh, die ja dies akzeptiert auch von ein riesengroßer äh, ja, äh, äh, Anzahl von Menschen, also auch in, äh, in äh, Japanischsprachig Raum. So, okay. Und äh, als nächstes würde ich mal auch mal sehr gern, äh, sehr gern äh, unsere äh, Highlight zeigen, was wir auch am 1. Dezember gezeigt haben. Es geht um ein äh, App und äh, das würde ich mal sehr gern zeigen äh, direkt am App. So, jetzt äh, kurz über das App. Äh, ja, also äh, in der modernen Welt, äh, egal wer was denkt, äh, Zukunft liegt einfach an äh, äh, App-Technologien. Ja? Also im Prinzip mehr und mehr junge Menschen nutzer, nu nutzen nur Apps. Also die haben auch äh, teilweise keine PCs. Und halt unsere natürlich wichtige Aufgabe, äh, dass wir an Menschen äh, auch diese Bequemlichkeit auch bieten. Äh, und so haben wir dann äh, mit unserer App ich zeige es jetzt einfach mal, ähm, ja, äh, dass ihr dann seht, was auf uns jetzt zukommt. Äh, ich habe jetzt äh, aktuell äh, Kirillisch, aber ihr könnt hier oben Beispiel sehen das Wallet, ja? also wie viele Personen habt ihr, wo seid ihr dann positioniert dann könnt ihr auch gleich sehen ihr könnt dann eure Wallet sehen was in sich hat ihr könnt dann auch ihre binäre Baum sehen, ihr könnt auch ah, nee, diese Seite kommt noch ihr könnt dann auch die komplette Beispiel Matrix mal anschauen, also Uh, ihr könnt komplett über's Handy dann arbeiten. Das ist halt einfach bequem. Ja? so das hier. Uh, dann könnt ihr hier uh, beispiel Delta sehen. Das Delta sieht ja ähnlich wie Matrix aus. Uh, es ist halt nicht uh, noch nichts gefüllt hier bei mir auf diese uh, Testversion. Hier könnt ihr sehen uh, die neue Registrierungen. Hier habt ihr dann äh, Beispiel auch ihre, eure dann, äh, klassische Baum, wie es sich dann äh, entwickelt und so weiter. Und ja, ihr könnt dann Transaktionen sehen. Äh, ihr könnt dann im Prinzip jetzt am Anfang dieses äh, Basic-Version äh, so nutzen wie äh, den Bake-Office. Ja? Ziel ist, äh, dieses App, man muss sich so vorstellen, der ist so aufgebaut, Uh, auf die modernste Technik, wir haben einen der, ja, einen der besten, kann man sagen, Entwickler aus uh, russischsprachiger Raum, der uh, sich jetzt nur für unsere App beschäftigt, uh, mit, mit, uh, mit dem kleinen Team, was er mitgebracht hat. Uh, ja, das ist, uh, wir sehen halt folgendes, in Zukunft uh, wird uh, ausgebildet am Handy, also Beispiel, ich habe irgendwo Pause oder ich fahre im Metro, Metro Taxi, egal wo, im Flugzeug, ich kann hier direkt in meiner App äh, Webinare mal anschauen, Kurse anschauen und äh, das Content, was wir für Community äh, liefern und besorgen. Es muss alles hier über den App laufen und äh, hier ist das erste Schritt. Äh, erste Version kommt äh, für iOS. Äh, wir werden äh, 10.000 Teilnehmer Möglichkeit geben, das auszutesten, Monat 2. Äh, parallel ba bauen wir Android App äh, und dann wird es halt zum äh, Beginn, wo wir dann gestartet haben, als äh, nach dem eröffnungsfeier äh, wird dann komplett in app store und google play auch äh, da äh, mit einer abgefertigte äh, version also das komplett fertige äh, version wir haben noch paar äh, gute apps die wir im, Hin im hintergrund aufbauen wir werden eins äh, nach dem anderen zeigen ähm, ja das ist jetzt kurz für meine update auch kurze entschuldigung äh, dass ich nicht gleich äh, mich gemeldet habe ich war wirklich einfach äh, viel zu unterwegs äh, und äh, ja in Deutschsprachig Raum habe ich keine so richtigen Updates gemacht. Jetzt aber habt ihr das komplette Update. Wir arbeiten dran. Bin morgen, morgen bin ich in Moskau beispielsweise. Dann treffe ich mich mit unserem Blockchain-Team, die an Blockchain arbeiten für unser DAO-Konzept. Dann mit unseren Juristen sind wir dann auch zwei, dreimal am Treffen. An unterschiedliche, ja.